Jeden Tag pendeln zehntausende Menschen aus dem Umland nach Graz. Das führt besonders zu Stoßzeiten zu Staus und einer immer höheren Umweltbelastung. Die Lösung, die Metro Graz. Sie soll bestehende Angebote ergänzen und mit S-Bahn und Regionalbussen optimal vernetzt Graz noch besser mit den Regionen verbinden. Das Verkehrsaufkommen im Großraum Graz wird auf Schiene gebracht und die täglichen Wege werden in der Stadt effizient, komfortabel und barrierefrei zurückgelegt. Komfortabel, schnell, verlässlich und umweltschonend. Mit mehr Raum für Mensch und Natur. Verbindet die Metro Graz Menschen und Himmelsrichtungen und fördert so die Weiterentwicklung der Stadt und der Region. Metro Graz. Die Zukunft der Mobilität läuft auf vielen Schienen.